Das non Solovino in essen Stele hat seit 2012 eine besondere Veranstaltung im Programm. Im großen Gastraum des Restaurante Acasa sind an diesen Abenden nur Frauen erwünscht. Der Mädelsabend. Im Mittelpunkt steht alles, woran Mädels und Frauen Spaß haben. Mode, Styling, Party. Begleitet von einem Buffet mit feinsten Antipasti sowie Pasta und Fisch mit Fleischvariationen und natürlich erlesenen italienischen Weinen. An zehn Terminen zwischen März und Dezember stehen Visagistinnen zur Verfügung, die für ein perfektes Make-up sorgen und Schminktipps geben. Eine Profi-Fotografin ist auch jedes Mal dabei und so werden die Mädels auch noch direkt in einer schönen Fotoserie festgehalten. Neben einem Styling-Wettbewerb findet natürlich auch eine Modenschau mit aktuellen Kollektionen statt. Bietet ihren Gästen aber noch mehr an. Neben einer ausführlichen Präsentation mit vielen Infos, gibt die Gastgeberin auch praktische Tipps zur Pflege der hochwertigen Schuhe, Kleidung und Accessoires. Es darf natürlich auch anprobiert und geshoppt werden. Am Ende. Eines jeden Mädelsabend gibt es immer eine andere kleine Überraschung. Mal gibt es Stylingberatung von einer Friseurmeisterin, ein Optiker zeigt seine Kollektion und gibt nützliche Tipps oder wie an diesem Abend ein Salsa-Crashkurs vom Profitänzer. Beim Non-Solovino-Mädelsabend können bis zu 35 Damen teilnehmen. Eine Reservierung wird empfohlen. Tickets können vorab im Non-Solovino und dem Restaurante Acasa erworben werden. Der Preis für den kompletten Abend beträgt 27 Euro, inklusive Speisen vom Buffet und Begrüßungsaperitif.